Wir sind Menschen, alt, jung, klein, groß, blond, brunett, dick, dünn, sind manchmal lustig, manchmal traurig, manchmal weinen und manchmal lachen wir. Wir brauchen sauberes Wasser, gute, nahrhafte und ausgewogene Nahrung, betreiben Sport, gehen Hobbys nach, lesen, zeichnen, schreiben, malen und gucken Fernsehen, besuchen Theater, Kino, Verwandte, Freunde und fahren oder fliegen in den Urlaub. Wir plaudern gern, telefonieren, schicken SMS, Nachrichten, E-Mails und teilen oft Fotos, Videos und Sprachnachrichten. Wir sind Menschen, sind alle eins, gleich an Grundbedürfnissen. Und darum wäre ein Grundeinkommen, das diese Grundbedürfnisse garantieren könnte, so, so wichtig für uns alle. Bedingungslos. Wir sind Menschen. Jetzt dabei sein. Mensch sein. Gemeinsam zum Grundeinkommen.